Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch die von euch am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Interdentalbürsten beantworten. Also, bleibt dran! von euch zu dem Thema Interdentalbürsten bekommen und es waren hauptsächlich immer die gleichen Fragen und da habe ich mir gedacht, ich mache da mal ein Video drüber, in dem ich die am häufigsten gestellten Fragen beantworte und ich habe euch auch auf Instagram aufgefordert, mir eure Fragen zu dem Thema Interdentalbürsten zu schreiben und da ist auch noch ein bisschen was zusammengekommen und eure Fragen werde ich gleich beantworten. Aber vorerst, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, macht das unbedingt. Am besten jetzt sofort einmal zu Instagram wechseln und folgen und danach natürlich wieder hierher zurückkehren, denn auf Instagram beantworte ich auch viele Fragen und ich mache auch immer wieder was zum Thema Zahnpflege und das geht auch viel persönlicher als hier auf YouTube und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mir auch dort zu folgen. Und für all diejenigen, die mir noch nicht auf YouTube folgen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr jetzt einfach kurz auf den Button drückt, abonnieren. Das würde mir sehr viel bedeuten. Falls euch schon irgendein Video von mir geholfen hat, dann würdet ihr mir damit auf jeden Fall einen riesen Gefallen tun. Und dann fangen wir jetzt mal gleich an mit dem Video. Ich arbeite eure Fragen so der Reihenfolge nach ab, wie ihr sie mir gestellt habt. Und da ist keine richtige Reihenfolge. Und wir legen einfach mal los. Also die erste Frage lautet, ist es egal, von welcher Seite die Interdentalbürste verwendet wird? Also von der Kieferinnen- oder Außenseite? Das ist eine sehr gute Frage. Theoretisch ist es tatsächlich egal, von welcher Seite ihr das macht. Aber es ist von der Außenseite in der Regel leichter. Also ich würde immer erstmal von außen die Interdentalbürste benutzen. Und wenn ihr wirklich gar nicht von außen ankommt, dann könnt ihr es mal von der Innenseite probieren, ob das vielleicht besser klappt. Aber in der Regel ist es von innen schwieriger. Ihr könnt schlechter gucken und dort richtig ankommen im richtigen Winkel, ohne dass ihr euch verletzt, ohne dass ihr euch im Zahnfleisch piekst oder am Zahn entlang kratzt. Von innen ist es meistens schwieriger, vor allem oben. Unten könnt ihr noch im Spiegel ein bisschen besser gucken, aber generell würde ich sie von außen verwenden und nur wenn das gar nicht klappt, könnt ihr es einfach mal probieren, wie es ist, wenn ihr von innen die verwendet. Dann kommen wir zur nächsten Frage und das ist die wohl am häufigsten gestellte Frage, weil da wahrscheinlich noch ganz viele von euch Probleme mit haben. Ich habe so enge Zwischenräume, dass ich auch bei der kleinsten Größe Angst habe, mir den Schmelz zu zerkratzen. Und in der Richtung kamen halt mehrere Fragen, auch dass ihr die, die gar nicht verwenden könnt, weil die kleinste Größe nicht passt und was man dann da machen kann. Zum Beispiel auch von jemand anderem eine ähnliche Frage, enge Zwischenräume, TP Pink verbiegt sich sehr schnell, Rat für sehr enge Zwischenräume und alternativ Zahnseide verwenden. Also bei ganz, ganz engen Zahnzwischenräumen würde ich euch raten, erstmal lasst es von einem Fachmann, also von eurem Zahnarzt oder eurer Prophylaxehelferin überprüfen, ob wirklich die kleinste Größe nicht passt oder ob sie passt, weil dann seid ihr schon mal einen riesen Schritt weiter und wisst, okay, theoretisch passt sie, Mal angenommen, weil mein Zahnarzt oder meine Prophylaxe-Helferin haben es ja hinbekommen und die sagen, die Größe passt für meinen Zahnzwischenraum. Aber ich komme damit noch nicht klar, ich krieg sie da nicht rein. Das heißt, ihr wisst aber, ihr könnt üben, bis ihr es hinbekommt und immer wieder das probieren. Und dann ist einfach nur die Frage, schafft ihr es auch, die Interdentalbürste zu verwenden? Und wenn ihr aber wisst, nee, mein Zahnarzt hat gesagt, die der ist zu eng, also da kommt er auch nicht rein. Oder meine Prophylaxe-Helferin, da passt gar keine Interdentalbürste, selbst die kleinste Größe nicht. Ja, dann müsst ihr es auch gar nicht weiter probieren, dann ist es so. Und dann ist wirklich die Alternative, Zahnseide zu verwenden. Weil wenn es gar nicht geht, dann geht es nicht. Was wollt ihr dann, dann machen? Also dann ist die Alternative wirklich in dem Zahnzwischenraum nur in Anführungszeichen Zahnseide zu verwenden. Wenn ihr aber wisst, es passt und ihr bekommt es noch nicht hin, dann gibt es so ein paar Tricks, die ich euch gleich verraten werde, die es euch vielleicht erleichtern können, dass ihr es doch hinbekommt. Und zwar zum einen könnt ihr die Interdentalbürste so ein bisschen vorbiegen, in so einer Sichel sozusagen, dass sie nicht mehr ganz gerade ist, sondern so ein bisschen gebogen. Und dann benutzt ihr die immer vom Zahnfleisch weg, also im Oberkiefer ist sie dann so gebogen vom Zahnfleisch weg und im Unterkiefer dreht ihr es um, wieder zum Zahnfleisch weg, dass sie so gebogen ist. Dann verringert ihr das Risiko, euch im Zahnfleisch zu pieksen und ihr könnt leichter durch den Zahnzwischenraum rein. Also ihr fangt erst so ein bisschen so an und wenn ihr reingeht, dann macht ihr es vom Zahnfleisch weg. Also immer so ein bisschen am Winkel. Nicht zu doll, also keinen richtigen Bogen reinbiegen, das bringt auch nichts. Nur so ganz leicht, so eine ganz leichte Krümmung reinmachen. Probiert es mal aus, vielleicht hilft es euch. Der zweite Tipp, den ich habe, ist, macht es auf jeden Fall ganz langsam. Also wirklich im Zeitlupentempo, wenn ihr es üben wollt. So langsam wie möglich. Und dann könnt ihr nämlich jedes Mal, wenn ihr merkt, oh, ich bin gerade falsch, ich piekse am Zahnfleisch oder es schrammt am Zahn, Sofort korrigieren, den Winkel ändern und wieder eine neue Richtung nehmen, sodass es wieder leichter geht. Und irgendwann habt ihr den Dreh raus, wie ihr in den Zahnzwischenraum rein müsst, damit es problemlos klappt. Also immer ganz, ganz langsam machen. Und dann mein dritter Tipp, was ihr noch machen könnt, verschiedene Griffe auszuprobieren. Jeder Griff ist unterschiedlich. Also ein langer Griff, der ist von der Handhabung her einfach anders als so ein kurzer. Und manchmal kommt man mit dem langen Griff hinten besser hin, weil ihr so richtig die Wange abhalten könnt und dann in den Zahnzwischenraum hinten rein könnt. Im Vergleich zu so einem kurzen Griff, wo ihr irgendwie die Hände noch im Weg habt und gar nicht wisst, wie ihr da jetzt eigentlich so um die Ecke sollt. Aber manche kommen mit dem Langen auch gar nicht zurecht. Also probiert es einfach aus. Von vielen Firmen gibt es eben unterschiedliche Griffe, lange und kurze, und probiert einfach aus, womit ihr am besten zurechtkommt. Und dann mein wohl wichtigster Tipp bei engen Zahnzwischenräumen. Probiert einfach mal die kleinste Größe von Cura aus, diese türkisfarbene, Größe 06 ist das, weil die ist nochmal kleiner als ähm, ISO 0, kleiner als die pinke TP und der Draht, das ist ein chirurgischer Draht, der ist sehr stabil. Anders als bei anderen Firmen, wo der Draht sehr schnell ja, so abnudelt und nicht mehr richtig funktioniert einfach. Und diese kommen wir aus der extrem kleinen Bürste, also mit einem ganz kleinen, dünnen Draht, aber dafür einem sehr stabilen Draht. Das funktioniert in der Regel sehr gut, auch wenn ihr sehr enge Zahnzwischenräume habt. Also probiert einfach mal die Größe aus. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Wenn man täglich Zahnseide benutzt, reicht es dann, Interdentalbürsten nur einmal die Woche zu benutzen? Nein, das reicht nicht. Wenn ihr mein Video gesehen habt, ich verlinke euch das einmal oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung, wo ich Zahnseide mit Interdentalbürsten miteinander vergleiche, dann wisst ihr, dass Interdentalbürsten anders reinigen als Zahnseide. Und insofern ist es beides wichtig zu verwenden, sowohl das eine als auch das andere. Und deswegen, nein, Zahnseide allein reicht nicht. Am besten verwendet ihr beides und ja, Schaut euch einfach mein Video an, da erkläre ich das nochmal ganz genau. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie vermeide ich es, mehr Bakterien rein als rauszubürsten? Wird bei der Zahnreinigung immer angemerkt, aber nicht wirklich anders gezeigt, als ich es mache? Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, was da gezeigt wird bei der Zahnreinigung. Ähm, es ist nämlich so, mit diesen Bakterien... Bakterien sind nicht schlecht. Bakterien sind gewollt in eurer Mundhöhle und die Bakterien an sich sind erstmal gar nicht das Problem. Die Bakterien müssen aber in einem harmonischen Gleichgewicht sein. Das heißt, man redet immer von den guten Bakterien, die einem nichts tun, und den schlechten Bakterien, die Karies und Parodontitis, hervorrufen. Das ist auch richtig. Die sind nicht per se schlecht und können auch nicht sofort Schaden anrichten, sondern die müssen erstmal sich ein Netzwerk bauen. Ihr könnt das so vorstellen, dass die sich miteinander vernetzen und eine kleine Burg da bauen in eurer Mundhöhle und erst, wenn sie damit fertig sind, können sie wirklich auch Schaden anrichten. Und was ihr macht beim Zähneputzen und auch bei der Zahnzwischenraumpflege, ist, ihr zerstört diese Netzwerke, die sich die Bakterien gebaut haben, macht die einfach kaputt und dann müssen die Bakterien erstmal wieder von vorne anfangen und wieder diese Netzwerke bauen, bevor sie Schaden anrichten können. Und darum geht es eigentlich, dass ihr regelmäßig diese Netzwerke zerstört, so dass ihr eben keine Karies bekommt, keine Parodontitis bekommt. Und natürlich spielt Zucker eine Rolle und Ernährung eine Rolle, ganz klar. Aber es ist nicht so, dass ihr diese Bakterien irgendwie aus eurer Mundhöhle herausbekommen müsst und deswegen putzt ihr die Zähne und spuckt die Bakterien aus oder deswegen sollen die an der Zahnseide oder in der Dentalbürste hängen bleiben und aus dem Mund raus und abgespült werden, damit sie weg sind. Das funktioniert nicht. Die sind in eurer Mundhöhle und die werden da auch, nicht einfach so rauskommen und es interessiert diese Bakterien. Wisst ihr, wie viele Bakterien in der Mundhöhle sind? Es interessiert die herzlich wenig, ob da nun ein paar tausend mehr oder weniger drin sind und ob ihr die von einem Zahnzwischenraum in den nächsten transportiert oder nicht, weil die da sowieso sind. Und darum geht es, wie gesagt, nicht. es geht darum, diese Netzwerke zu zerstören, damit sie eben keinen Schaden anrichten können. Und die Netzwerke zerstört ihr durch die mechanische Reinigung, indem ihr mechanisch über die Zahnfläche fahrt und die Netzwerke wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durcheinander bringt. Und zwar entweder mit einer Zahnbürste, mit Zahnseide, mit Interdentalbürsten. Alles, was für die mechanische Reinigung da ist. Und darum ist die mechanische Reinigung auch am wichtigsten. Dann machen wir weiter mit den nächsten Fragen. Wie oft verwenden, wie säubern, nach jedem Zahn abspülen, Zahnspangenreinigerlösung möglich? Das sind jetzt sehr viele Fragen. Also wie oft verwenden, am besten einmal am Tag, immer abends. Ich mache es immer vor dem Zähneputzen. Da scheiden sich die Geister so ein bisschen die gehen da auseinander. Aber ich würde es vor dem Zähneputzen machen. Dann wie säubern, nach jedem Zahn abspülen. Ihr müsst es nicht nach jedem Zahn abspülen, weil wie gesagt, es ist, ist egal, ob ihr da Bakterien von dort nach dort transportiert. Ihr müsst es nicht nach jedem Zahn machen, das wird auch viel zu lange dauern. Wenn ihr aber seht, da ist richtig ein Belag drauf, dann könnt ihr den schon mal kurz abspülen. Wenn da aber nichts Sichtbares drauf ist und der Zahnzwischenraum eigentlich sauber war, dann könnt ihr auch guten Gewissens direkt in den nächsten Zahnzwischenraum gehen. Und das hängt eben so ein bisschen davon ab, was ihr gegessen habt an dem Tag ob ihr vorher Zahnseide benutzt, habt, ich nehme immer erst Zahnseide und dann die Bürstchen, dann sind die Zahnzwischenräume schon mal vorgereinigt. Dann ist da oft gar nicht viel dran. Und wenn nichts dran ist, müsst ihr es nicht abspülen. Wenn da doch was dran ist, dann würde ich es ganz kurz unter Wasser halten und weitermachen. Und am Ende spült ihr es einfach nochmal gründlich unter Wasser ab, schüttelt es aus und lasst es einfach an der Luft trocknen, wie eure Zahnbürste auch. Also so eine Zahnspangenreinigerlösung. Braucht ihr nicht. Die müssen nicht speziell gereinigt werden. Dann die nächste Frage, auch sehr interessant. Wie oft sollte man sie wechseln nach jeder Benutzung? Nein, die könnt ihr durchaus viele, viele Male benutzen. Also die halten unterschiedlich lange. Ihr müsst sie wirklich wechseln, wenn die Borsten so nach unten gebogen sind. Wenn die nicht mehr schön aufstehen, sondern so wie eine Tanne nach, nach unten gebogen sind, dann solltet ihr sie wechseln, weil dann haben die nicht mehr genug Reinigungsleistung. Und wie oft das ist, wie schnell das passiert, dass sie sich so abbiegen, das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da gibt es qualitative Unterschiede und da mache ich nochmal ein gesondertes Video drüber. Da vergleiche ich nämlich einige Firmen miteinander und erzähle da ein bisschen was zu. Und da geht es dann eben auch darum, ja, welche länger halten und welche schneller sich abnutzen. Aber da kommt nochmal ein gesondertes Video drüber. Welche Größe wann und wo verwenden? Die Größe ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die richtige Größe nehmt. Und das lasst ihr am besten von eurem Zahnarzt oder eurer Prophylaxehelferin überprüfen und euch zeigen und erklären, welche Größe ihr wo braucht. Das können die nämlich am besten beurteilen, was zu klein und was zu groß ist. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Sollte man sie vorher in Mundspülung tauchen? Also, in Mundspülung generell sowieso gar nicht, weil eine Spülung, die hält ja nicht wirklich an dieser Bürste. Das bringt also nicht viel. Normalerweise müsst ihr sie in gar nichts tauchen. Einfach so einmal unter Wasser abspülen und dann könnt ihr loslegen und sie so verwenden, ohne dass da was dran ist an diesen Bürstchen. In einigen Fällen kann es Sinn machen, etwas dran zu machen. Zum Beispiel, wenn ihr eine... Akute Entzündung habt, zum Beispiel an einer tiefen Zahnfleischtasche, dann kann es Sinn machen, hier ein antibakterielles Mittel draufzugeben und dann den Zahnzwischenraum an der Stelle zu reinigen, damit das antibakterielle Mittel direkt an Ort und Stelle gebracht wird und da sehr gut wirken kann im Zahnzwischenraum. Und da würde ich dann aber eine Art Gel oder Zahnpasta verwenden, je nachdem. Zum Beispiel eine Zahnpasta, die gut ist bei Zahnfleischentzündungen, Parodontax zum Beispiel gibt aber auch andere. Oder aber ein Gel. Es gibt Gele, die enthalten Chlorhexidin, was es ja auch als Mundspülung gibt. Das gibt es eben auch als Gel, zum Beispiel von der Firma Chlorhexamed oder von TP. Von verschiedenen Firmen kann man so ein Gel kaufen, dann macht man das Gel auf die Bürste und verwendet dann die Interdentalbürste. Das kann man machen, aber normalerweise ist es nicht notwendig. Fragt da am besten auch euren Zahnarzt oder eure Prophylaxehelferin. Die können euch da wirklich individuell beraten, ob es für euch Sinn macht und in welchem Zahnzwischenraum es Sinn macht. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal. Falls ihr das noch nicht getan habt, wie gesagt, wenn euch irgendein Video von mir bisher geholfen hat, würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Das würde mir sehr viel bedeuten. Drückt auch gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. So verpasst ihr keins und bleibt immer auf dem Laufenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.